Rollstuhl-Rugby. Nichts für zarte Gemüter. Ein Sport, der einst als Mörderball, sprich Mordball erfunden wurde. Eine Mischung aus Volleyball, American Football und Basketball. Wenn hier Rollstühle gnadenlos aneinander krachen, erinnert das etwas an Autoscooter. Nur gut, dass da das Fahrgestell eines Rollstuhl-Rugby-Spielers ein gewisses Sicherheitskonzept vorsieht. Man ist im Stuhl angeschnallt, man ist durch den Stuhl auch geschützt, sodass einfach nichts passieren kann und hin und wieder... Fallen die Leute auch mal mit den Stühlen um? Auch dann wissen die oder weiß man eigentlich, wie man zu fallen hat, sodass im Grunde genommen also fast nichts passiert. Es sind also nur die Rollstühle, die hier ein paar Kratzer abkriegen. Denn Körperkontakt ist verboten. Nahezu jeder Einsatz des Rollstuhls hingegen ist erlaubt. Ziel beim Rollstuhl-Rugby ist es, den Ball über die Torlinie des Gegners zu fahren. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern, die an mindestens drei Gliedmaßen gehandicapt sind. Sie haben also nicht nur eine Einschränkung in der Funktion der Beine, sondern auch der Arme und der Hände, weswegen Menschen wie Dirk Weber andere Mannschaftssportarten wie Rollstuhlbasketball nur schwer ausüben können. Mir bietet dieser Sport eben die Möglichkeit, Sport zu treiben, Freude daran zu haben und in der Mannschaft integriert zu sein. Wenn wir dann uns wirklich ausbauen, dann merkt man im Nachhinein, wie kaputt man eigentlich ist. Und das ist ein schönes Gefühl, also dass man da wirklich gemerkt hat, das Training hat was gebracht, es hat Spaß gemacht. Man ist jetzt wirklich platt, man ist kaputt und freut sich aufs Bett irgendwo. Und äh, das ist ein faszinierendes Gefühl. Dirk Weber sagt, er sei fitter, seit er bei den Greifswalder Rollmöpsen rollstuhl -Rugby spielt. Und er sagt, keine andere Sportart hätte ihm das geben können. Rollstuhl-Rugby integriert Rollstuhlfahrer mit Mehrfachbehinderungen in eine Sportmannschaft. Einer der Gründe, warum die fürst donnersmark stiftung den Sport fördert. Grundsätzlich ist Sport für uns äh, etwas, was Lebensfreude ausdrückt, was soziale Einbindung ist. Und gleichzeitig ist es auch immer Rehabilitation. Dann erleben sie, dass Menschen dort an ihre Grenzen gehen und vielleicht sogar einen Tick darüber hinaus sich sozusagen körperlich weiterentwickeln. Und äh, das ist natürlich für uns als Stiftung, die in der Rehabilitation unterwegs ist, äh, ein ganz besonders wertvoller Ansatz, den dieser Sport bietet. Die Fürst Donnersmark Stiftung engagiert sich seit zehn Jahren für den Rollstuhl Rugby. Sie spendet Geld für die speziellen Rollstühle, die bis zu 6.500 Euro kosten können. Jedes Jahr richtet sie den Donnersmark Cup aus. Ein Turnier, bei dem ein Preisgeld ausgelobt wird, das auch kleineren Vereinen helfen soll. Veranstaltungsort ist das Rheinsberg Hotel der Donnersmark Stiftung. Ein Hotel, das komplett barrierefrei ist und damit einzigartig in Deutschland. Wenn diese Stiftung eben nicht da wäre, wenn das Haus nicht da wäre, wäre also viele Dinge, die man eigentlich nicht machen könnte oder Alternativen suchen müsste. Und die Alternativen wäre dann nicht so schön wie das, was wir hier vorführen. Dirk Weber kann sich ein Leben ohne Rollstuhl-Rugby nicht vorstellen. Er will mit seiner Mannschaft weiter auf Torejagd gehen und noch den einen oder anderen Pokal holen. Vielleicht ja sogar beim nächsten Donnersmark-Cup im Frühjahr 2014.